Hi und willkommen. Mein Name ist die Ep. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Tales of Espair. Ja, let's play Tales of Spear, die Definitive Edition. Jedes Mal, wenn ich meinen Part anfangen will, kommen sie alle auf mich zu, rannte Ich will normalerweise immer so 20 Sekunden anfangen, bevor ich anfange zu sprechen, weil lange Geschichte, aber weiß nicht, meine Stimme hört sich sehr komisch an. In den ersten 20 Sekunden, deswegen muss ich immer 20 Sekunden warten ja hier steht dann so 20 sekunden und natürlich in der 20 sekunde kommen sie alle auf einmal zu mich <lacht> hingerannt äh, jedenfalls äh, in der letzten folge waren wir in helios helios ja ne und haben ein paar arbeiter befreit die irgendwie wo geht jetzt weiter die irgendwie ja von so einem typen ja komor gezwungen worden sind hier zu arbeiten und ja ja, war noch dieser typ jäger warte mal ist dieser weg neu ich glaube nicht dass wir von daher mal gekommen sind und ja wir haben einen typen namens jäger verprügelt und dann ist Flynn aufgetaucht wir mussten flüchten und jetzt sind wir hier. Und einfach wir verfolgen diese typen I think it would be better to go to you to the you, und にフレン nach 来た <笑>どう ja, Raven traue ich auch irgendwie nicht. Er ja, hat auch direkt am stecken oder spioniert was ich irgendwas. So läuft doch immer darauf hinaus. Die bedeutung von Monster これ 100 <笑> Sind zum Level da. das Okay, erstmal müssen wir gucken. Was das war es auch schon wieder neue Sachen, Alter. habe diese Sachen alle schon hergestellt, hey könnt das nicht machen das glück äh. hallo warum hast du nicht solche sachen hier ausgerüstet fällt mir ein Wir mit explosiven Arzt. Ich vergesse jedes Mal, aber das ist EA EA Kraft. Hm. Ja, wenn ich mal dazu kommen würde, hier, das hier zu schaffen, Na, du hast alles noch, gut. Ja, es können Anfangen Zauberer und Basisarzt. Weiß man nicht, ob sie hat von allein macht, aber boah, sind jetzt schon Warte, äh, da. Gut, weiter. Weiter geht's. Ja, geh weg. möchte nur mal gucken? Nein, ist da auch noch so ein Ort. Was passiert ja da was? Nein, ich warte mal, Raven. Du kommst ins Team. Ich steuer dich mal. Warum nicht? Wir haben ja so viel von dieser Welt gesehen, ne? Wie die Hälfte der Weltkarte sind immer noch irgendwie unentdeckt. Das gibt's nicht. So gibt's irgendwas zu erledigen nee, Ne. Nehme ich jetzt mal nicht an. Okay. Wenn jetzt ja direkt eine katzin aufgetaucht wäre oder so, dann vielleicht. Aber ne. Ich würde es ja sehr unschön finden, wenn ich einfach so, weiß nicht was verpassbare Quests irgendwie wären und nur weil ich bestimmten Ort zum bestimmten Zeitpunkt nicht betreten habe, habe ich das verpasst oder so. Sowas finde ich nicht gut. Da war schon in Tales of der ein nicht gut. Ich nehme mal test Tales of Symphonia, aber auch der Fall nur. Ja, also nicht. So, war ja, schon eine Weile ja, seit wir hier waren. Vor allem weil ich ein paar Monate Pause gemacht habe. Also ja, hat sowieso. 島前にも来 genau gegenteil の gesagt なん しかもえ Gute so, so ja. ich werde adhöre! Skohles! Skohles! Herzlich willkommen, auf dem zu frischen fangen hier. Danke für den Besuch. Lass mich doch was kaufen dann. Ein Traum fünf Galt. Wie zu wenig. Pff. Wer ist er denn? Was ist los? Ich sehe ein Fragezeichen. Wie seltsam. Was ist denn los? Die Chagotin Blumen öffnen sich eigentlich nur so in der Regenzeit, aber seht, sie stehen in voller Blüte. Das klingt seltsam, nicht wahr? Ich frage mich, ob jemand hier war und den boden gewässert hat oder so. Ist das Ausrechnen, die Blumen blühen zu lassen. Eine andere Sache für eine frühe Blüte wäre ein Ungleichgewicht in der Erde. Du meinst dieser Ort? Nein, nein, selbst wenn ich recht habe, kann so ein ungleichgewicht des wein auch auf natürliche Weise auftreten. Pflanzen sind Veränderungen in der Erde immer empfindlicher als Menschen und sie reagieren entsprechend darauf. Was in hier passiert ist, darf sich hier nicht wiederholen. Was zum Judy? war ah, der Aeroblastier des Lagers ist. Ich kann nicht glauben, dass der Drachen Freak es wieder tut. Ich werde nachsehen. Oh Rita, der Drachen Freak. Hm? soll in die aufregung was das war gar nicht du ich verweigere die aussage ist schrecklich. ich konnte nichts mehr ausrichten ich bedauere deinen verlust ja wenn ich noch einmal sehe wenn ich den noch einmal sehe box ich ihn in die stratosphäre dem ich attrachten freak mensch das ist beängstigend weiß ja nicht, was du damit zweckst, aber damit brächte ich doch niemanden von euch irgendwelche Probleme, oder? Ich sagte es bereits, ich würde nie etwas tun, was einen von euch Schaden zufügen könnte. Außer Rita. Was Flynn denkt. Na, nicht エステル自身が旅に <lacht> Markt der Fortuna. Da konnte ich irgendwie nichts machen. was geht. Entschuldigung. Alles schon sagen, wenn du mir jetzt den Ausgang hier versperrst, dann kriegen wir Probleme, Kollege. Probleme, Kollege. Hier ist nichts. kann ich das... okay gehen wir mal kaufen hallo schließt sich unsere gilde an warum fragt ihn niemand verdammt da no, ich habe gar nicht so viel geld da no, ich kann keine zitronen gummis zu so kaufen ja herstellen geil no, ich dann gemacht Ist irgendwas neues Muss vielleicht mal gucken hier ja, Rita, hast du aktuelle Sachen? Oder Raven? Ja. Sieht so aus, halt. Da haben wir schon. aber ich zwei von denen. Kalinga plus 1 CS-Leder. Schon wieder CS-Leder. Warum fehlt mir immer CS-Leder? Schmellerbogen, aber schaden ja geil. Ja, genau, genau, jetzt gleichen Sachen. Warum? Ach, das sind zwei verschiedene Rezepte. Mhm. So. Ja, vielleicht ein bisschen doof ihn das ausrüsten zu lassen. Moment jetzt mache ich auf screen äh ja okay vielen dank bitte kommen sie doch mal wieder das mache ich dieser das ding pollux t äh, habe ich überhaupt gespeichert danach nee. nach aufnahme ich glaube nicht so, äh, ich hab nicht genug Geld. Aber doch hab ich noch. Ich <gülter> nicht ああ、ともかくはい。まあ、 ich habe mich nicht mehr nicht Ich nicht Ich ない うわ、鬼物だね。ノードポリカを収める陶器城<笑><スタッフのカッツン><笑> <うん。ダングレストを襲った魔物に関することだな。笑> で、ファラオンフェロ、エ、ノルドポリカ。<top desvaotic> そん 2つはい。 Warum kann so eine awesome Musik? <lacht> Raven kurz seine E-Gitarre rausgeholt. Was geht, Carol? Ich meine Boss, Entschuldigung. Gerade wo ich, <lacht> ich weiß nicht, ob ich so genannt werde. Dieser Freak vom Bildschirm nennt mich so. So <lacht> ギルド あ、やらきゃ報酬はもらえないし、信頼 also, jetzt gefällt er, ne? Senpai. Okay. Ich gehe mal hier rein. Nirgend anderes Zimmer. Und da sogar Rita drinne. Was geht? Anja, wirklich Esther oder Phero oder Hm? Ma na. そいつああ。 hat das hier Okay. Naja, selbst wenn wir sie jetzt zurückbringen würden, irgendwie wird sie wahrscheinlich sowieso dahin gehen, also, ja, so läuft das halt im Normalfall. Immer dickköpfig, die Prinzessinnen, die Hauptcharakterprinzessinnen. Was geht, repeat? Ja, genau. <lacht> <lacht> 分かっ<笑> <ああいうやつは何度でも同じことを繰り返す>。<笑> Ja, tun wir noch ein paar Leichen hier sammeln. Ist dieser andere schmierige Typen jetzt der der leicht JoJo Typ. Ja, ist. So. Nein. <lacht> Was war das? <lacht> Was war das <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, ah, irgendwie schon. Judy sind immer deckis, du なんだか 彼の言ってたんです。そうだな。いい格言だ。ゆり。 Oh, ich wir die noch Ich tue Raven. nicht. Ich tue dich nicht. Ich irgendwie erstaunlich viele von diesen getrennten. Alle also jeder geht seinen getrennten Weg schon verdammt oft passiert was hier eigentlich noch alles verschlossen nämlich nicht Kumpel alter Wo sind die beiden das Raven 少なくとも好んではない sonst ausgestreckt hat oder was? Mit dem aufzügen ただ そりゃあ、 Alles klar. Na, wo ist Joël? Oh, am Leuchtturm oder was? Oder hier, wo? Nee. Gibt es hier so ein... So ein Denkspiel, so ein Minispiel wie in Tales of the Abyss, so ein Lagerhaus. Da muss man auch irgendwie so Kisten durch die Gegend schleppen. Also irgendwie wieder hat mich daran erinnert. Da so, wo ist judef Irgendwie habe ich sie nicht gefunden. musste du musst ja irgendwo rumgurken. Na, ist die Gaststätte, ne? Ne. Da ist nicht ein Erdgeschoss, also einfach nur ein Loch. Ich weiß nicht, wo Judith ist. Ich wann wir müssen wieder hier rein. Das ist eben mein Zimmer. Ja, das ist Carol. Das wäre ein bisschen merkwürdig gewesen. Und irgendwie heiß. Um, ja. Uh. Okay. Okay, ich muss Judith finden, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hab doch nachgeguckt. Wo habe ich denn ja noch nicht nachgeguckt? Ähm... Unten irgendwo jetzt. Nee. Na los. Kramschan. schon was da drin ist, da irgendwie komisch aus. Im Gulli. Jetzt war wieder hier, Mike. Oder Weihnachten, wo ist denn die? Steht nicht. Oder auch mit jenen hier geredet, ne? Jede Tür hier versucht. Joseph, wo bist du? Hallo. Ich habe jetzt hier mal nachgeguckt, hallo. Muss ich mit Carol oder so sprechen? Repeat. Ich nehme an ich muss mit Carol sprechen und pendeln gehen oder so. Komm. Alter. Bin jetzt blind oder was? Ist mein Team? Nö. rita Okay, keine Ahnung. Sie sind draußen gegangen oder was? Schlafen gehen kann ich auch nicht. Kann ich jetzt nur noch rausgehen, ne? Oh, auf den Abend. ne あのキュモルっていう人探しにほら。エステルああ。あれは悪かった ich habe einen Ich habe einen animal Ich Ich Ich Ich so geht's nicht, wa? Ah, in, aber na. Du, du suchst nicht? Na, dann lass uns gehen. Meins ist nur ein Spaziergang. Okay. Irgendwie traue ich dir nicht. Ich mag so Charaktere nicht, die nicht viel von sich sagen, irgendwie, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hier die ganze Zeit ein Pokerface auf dem Gesicht, sehr verdächtig. Die würde uns da irgendwann verraten. Pass auf, okay, なんか用事つまり ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht nicht nicht mit allen wir vereinigt. Aus eins mit drei. Die drei Städte. Ich oh, Meine Truppe steht noch. Perfekt. Ich habe erst gedacht, boah, die machen jetzt nicht schon wieder. Die tun doch jetzt nicht schon wieder ja meine Gruppe ändern, oder? Ja, voll nervt mann ja, ab zum Hafen, so viel konnte ich mir merken. <lacht> oh. Kann ich jetzt hat Lager irgendwie wissen? Da los, so okay. Eine Katze schon gedacht, was ist das denn? <lacht> 次期皇帝候補殿がこんなとこ ドンが帝国に提示した条件は na dann. Das ist ja nein Das <laughs> Das so, ich hasse, wenn Leute irgendwas vor sich herflüster und dann kommt jemand, hast du hat gesagt, ne, da passiert zu so oft in den Tales aufspielen. 僕よりダングレストに近いから mal weiter. Äh, Hafen hier. Entweder hier auf der rechten Seite, ne? so. Aber wir müssen mit dem Typen reden. Er hat doch gesagt, hier Schiffe und so, ne? Die Stratos. Wir sind ja. Was mit dem los? 何があったんだあ、違うぞ。金 ja, ich tue. <笑>これ それがいつもお願いしてる妖兵団の<笑> えあら。素敵。 それなら商売じゃなくてギルド同士の協力って こちらとしてはよその港に もう so Fertig. Bist du bereit, ja, komm. Wir haben noch zehn Minuten so. So ein bisschen stehen steht im Part reinkommen. ich glaube das. Wir haben noch は戦い den kampf in diesem この <lacht> 急ぎ 早速 Okay. Das schon lernen. Ja, also wir sollen irgendwelche mehr Männer hier erledigen. Okay. Das ist wirklich sehr schön. カレル Okay, das mal hier hingehen, weil Kaputorin. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas zu erledigen. Muss ja mal gucken. Er weiß, was ich ja als gerne dann. war es ja schon mal hell, als wir hier waren, da wir war es immer dunkel, ne? Guck mal, kommen wir jetzt hier rein? Können wahrscheinlich nicht da rein, ne? Wir sind da eingebrochen. Hallo, ich laufe nur mit meiner Axt hier durch die Gegend, also okay der ja, gouverneur schläft gerade also ab dafür sind die jetzt wir sind die jetzt das ganze schloss hier am bewachen Okay, jetzt nichts mehr. Oder vielleicht doch. nur <lacht> man muss ja gucken. Ich weiß nicht, das, das Spiel spielt zum ersten Mal. Also, er weiß, was hier alles auf ich warte Noch auf Screen und so ne, auf Screen. neben Quest meine ich. Wahrscheinlich habe ich schon zehn Quests oder so verpasst. Das weiß man doch nicht, weil das hier noch. Ah, okay. Mal habe ich schon direkt was gefunden, nicht ne? erstaunt. Da Schnell, ich könnte ein bisschen schneller laufen. Ich habe so das Gefühl, ich tue voll langsam rennen. Da bin ich mir halt nur ein der drin. Irgendwas. Hm. ich habe null galt ja, habe ich ihn geschafft ja, habe ich ihn geschafft genau null galt zu bekommen oh. ist der typ da hinten Der sieht voll fancy aus Na ja, warte, spielen, ne? Gerade. Na. No. Ja, wenn man einen neuen titel ne? mit, mit wem braven bis zu allen leuten freundlich aber man weiß nie ob du freund oder feind bist da scheint aber nichts zu geben zu tun schade ich irgendwo anders zurück ich glaube das ist die einzige stadt noch die immer noch beweisen können ne? so erstmal will ich hier gucken gibt es ja hier, hier sieht es doch schon mal verdächtig aus kommt natürlich direkt eine katze hin. 若いええ。そうああ、 堺 mehr männer und noch mehr männer was geht ja ich glaube ich weiß wer war weil hier links äh, so, ich ball euch mal ab. Den, den. das war eine riesige Explosion, habt gehört. Hey, ich habe mich noch Der nicht erkundet man schon immer so langsam am ballern ich krieg da mit dem tödlichen schlag nicht hinten mein gott der letzte angriff ist der den ich brauche Super Aha. Wie schon level seiten ihr 26 Boah, ich hasse das so sehr ey. warum müssen die alle wegrennen ey? Oh, Ein Gott, Was sagt? Warum oh, haben wir so lange die zu erledigen? Oh, voll lange gedauert. Ey. habe no, ich, noch ich. Hat mir noch eingebildet eh. Tatsächlich. Was für ein Scherz? Was für ein Scherz? Was それっ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 Ach, ja jetzt schon wieder. Man ja lässt mich raten, er hat sich verletzt und muss Petty irgendwie steuern. 待っ 寄り道 ja, ich wollte auf diese eine Insel da steuern Die sah ein bisschen verdächtig aus. Oder auch nicht. Da war doch gerade was drauf. Ja, was ist das? Sind also einfach nur so Sachen zum Sammeln ne? und zum Spielen und Schokolade? Ja, ich nehme an, so was war einfach nur, ne? aber dann erkunden wir mal ein bisschen, was hier nur so ist. Vor ein paar beenden, Gott verdammt, es kommt schon wieder eine katz こういう muss ja genau dahin steuern wo es man natürlich weitergeht. das Geisterschiff schiff あは。人影は見当たらないのにまるで uh -huh. 一体<笑> Ja, Okay. Hast also zweimal gesagt? Danke, okay. Die musik, okay, aber ich würde sagen, wir speichern hier und machen den Part und ja, ich mache mir darum im nächsten Part Gedanken. Ja, ich bedanke mich alles fürs zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. unterlassen lasst Like, Abo und Kommentar und so. Ciao, Thank <music>